Hallo und willkommen zurück beim Lernzyklus Umkreis und Inkreis von Vierecken. Im Basic 1 Video haben wir uns mit Umkreisen beschäftigt. Ein Umkreis ist ein Kreis, auf dem alle Eckpunkte der jeweiligen Figur liegen. Wir haben gelernt, dass bestimmte Vierecke einen Umkreis haben und dass andere Vierecke keinen Umkreis haben. Ein Quadrat hat immer einen Umkreis. Man sagt dazu, der Kreis umschreibt die Figur. Ein Parallelogramm hat im Allgemeinen keinen Umkreis. In diesem Video werden wir Inkreise behandeln. Ein Inkreis ist ein Kreis, der jede Seite der Figur berührt. Wir wollen herausfinden, welche Vierecke einen Inkreis haben und welche Vierecke keinen Inkreis haben. Dazu zeichnen wir zuerst einen Kreis. Dann zeichnen wir ein Viereck, dessen Seiten vom Kreis berührt werden. Du siehst, dass der Kreis jede der vier Seiten berührt. Der Kreis ist im Inneren des Vierecks, darum heißt er Inkreis. Wir sagen auch, die Figur schreibt den Kreis ein. Dazu benötigst du folgende Materialien. Ein Blatt Papier, einen Bleistift, ein Geodreieck und einen Zirkel. Wir beginnen mit dem Deltoid. Gibt es Deltoide, die einen Inkreis besitzen? Um das zu sehen, Zeichnen wir zuerst einen Kreis. Nimm deinen Zirkel und zeichne einen Kreis mit einem Radius von 2 cm. Probiere nun, dem Kreis ein Deltoid umzuschreiben, sodass alle vier Seiten des Deltoids den Kreis berühren. Ein Deltoid gelingt dir gut, wenn du mit der Symmetrieachse beginnst. Dann zeichnest du im rechten Winkel dazu die andere Diagonale. Drücke währenddessen auf Pause. Du hast es geschafft? Sehr gut. Jedes Deltoid hat einen Ingress. Zeichne nun wieder einen Kreis und versuche diesmal eine Raute umzuschreiben. Achte auf die Eigenschaften einer Raute. Gegenüberliegende Seiten sind parallel und alle vier Seiten sind gleich lang. Drücke auf Pause. Wir sehen, dass auch jede Raute einen Ingress hat. Außerdem ist das Quadrat ein Spezialfall der Raute. Zeichne nun wieder einen Kreis und versuche diesmal ein Parallelogramm umzuschreiben. Achte auf die Eigenschaften eines Parallelogramms. Gegenüberliegende Seiten sind parallel und gleich lang. Drücke dazu auf Pause. Wie du bestimmt gemerkt hast, funktioniert das beim Parallelogramm im Allgemeinen nicht. Nur die Spezialfälle, Quadrat und Raute besitzen einen Innenkreis. Zum Schluss schauen wir uns noch das Trapez an. Probiere dem Kreis ein Trapez umzuschreiben. Drücke auf Pause. Du hast es geschafft? Sehr gut. Ja, es gibt Trapeze, die einen Ingress besitzen. Hier siehst du aber ein Trapez, das keinen Ingress hat. Im Allgemeinen hat das Trapez also keinen Ingress. Es gibt aber Trapeze, die einen Ingress haben. Unter anderem ist auch das Quadrat ein Spezialfall des Trapezes. Hier siehst du wieder eine kurze Zusammenfassung. Im Allgemeinen haben das Parallelogramm und das Trapez keinen Inkreis. Jedes Deltoid und jede Rote besitzen einen Inkreis. Beim Parallelogramm haben nur die Spezialfälle Quadrat und Raute und beim Trapez nur der Spezialfall Quadrat einen Inkreis. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal!